Ich mache heute einen Sommerdrink mit meiner Schwester. Und ähm, es ist halt heute mega warm draußen. So 20 Grad sollten heute sein. Es ist jetzt etwas später, deswegen ist es kühler, aber es ist trotzdem noch warm, stimmt's? Ja. Ja. Und ähm, wenn ihr wenn es bei euch auch warm ist, dann könnt ihr das gerne nachmachen. <lacht> Viel Spaß beim Zugucken. Das sind 150 Milliliter Apfelsaft. Und das sind 150 Milliliter Orangensaft. Und hier ist noch mal das gleiche. 150 Milliliter Orangensaft und 150 Milliliter Apfelsaft. Aber ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Also je nachdem, wie viel ihr am Ende trinken möchtet. Wir haben jetzt hier so kleine Gläser, wo wir das dann am Ende reinmachen wollen. So gleich viel für jeden. Und dann haben wir hier noch... Ungefähr so zwei Zitronen ausgepresst und das sind drei, zwei bis drei Esslöffel Honig. Mhm. So, das alles geben wir jetzt erstmal. Machen wir das zuerst? Ja. Dann ja. schüttel das mal rein. Ist halt fest. Langsam. Ah! Handig? Ja. Und abgeschafft auch? Aha. Vorsicht. Super. Ein bisschen Honig. Die Hälfte. Ui, ein Muster. Ja, lustig. Okay. Die Hälfte von äh, Zitrone. Das ja, da habe ich das wirklich oh. besser gemacht, oder? <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ich das Glas ein bisschen weiter dran. Mhm. Okay. So, jetzt machen wir den Deckel drauf. Und dann nächsten Oder? Ja. Dann müssen wir reingehen und das nächste weil wir hier keine Steckdose haben. <lacht> Wir machen jetzt einfach Eiswürfel da rein. Zwei. Zwei Eiswürfel. Ja. Und jetzt schütten wir das hier. Ich schütte das nochmal. So. Jetzt macht das jetzt hier rein. Ja, das passt. Warte. So. so. Ja? Dreck drauf. Nein. Mit? Und Strohheim. Und Strohhalm. Aber dasselbe mit meinem. So, Senkel drauf. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Zwei, eins. Mega nice. Oder? Ja! Wir probieren gleich mal aus, ob das auch wirklich hilft, später zu sein. Noch ein Schluss davon. Drei, zwei, eins. Oh. Ich glaube, wir probieren das jetzt auch. Also, wie ihr gerade gesehen habt, wirkt dieser, dieser Drink hier einfach wunderschön. Okay, auf jeden Fall. Es ist super einfach und geht auch mega schnell. Und ja, also macht es gerne nach. Lasst gerne so einen Daumen nach oben da, so also nach oben, nicht nach unten. Und ähm, aktiviert gerne die Glocke. und auch <lacht> hier gern da dann gerne unseren Kanal. Okay. Tschüss! Tschüssi.